sind raus im öland erster kontakt ist alles klar Meine erste tote person Meine erste waffe gut immer habe ich schon direkt abgeschossen ich bin nicht mal eine minute hier draußen keine lust hier herumzulaufen und ich werde schon irgendwie direkt von jemandem erschossen hallo Da unten irgendwie so ein Viech gesehen. Feuer im KZ. Oh. Töte einen Gegner. Ah, die haben wir geschossen. meine dinger hier in den ding reingeschossen ja. was ist da? natürlich erstmal alles mit was ich finden kann weil ich nämlich nicht weiß okay ist gut ich habe noch keine waffe also liegt ja noch irgendwie eine Leiche. <lacht> vielleicht liegt ja irgendwie noch eine Leiche, wo ich irgendwas irgendwie lündern <lacht> kann dass meine ganzen pflanzen mit waren hier laufen noch keine spieler rum, weil als konnten ja einige leute hier vor dem ding vorkämpfen und irgendwie jeden neue spieler hier irgendwie töten oder so ne Mann, das ist jetzt nicht so äh, ja, erstmal Sie gesagt, sie würde ihr Camp am Ende der Straße errichten. Im Süden. Ich habe mal hier mal ein... Handbuch, also nicht Handbuch. In der Hülle dabei war, aufgeschlagen, und da ist so ein kleines Ding. Mit, äh... Mit der Steuerung drauf. hat habe ich mir mal hier hingelegt. Sie sich zum Camp Vielleicht soll ich das mal hier machen. Hotkeys 1 bis 9... Null und so weiter äh, Machete. hätte ah. ich mir vielleicht mal durchlesen was steht ich muss einmal im monat die lage am wort 76 diese tür müssen sich ja irgendwann öffnen geht keine hunde riesen ein und kommt dann wieder zurück maria so, ich muss erst mal meinen so, wie kann ich jetzt äh, Favoriten hier machen so blocken angreifen kannst du mit Maus. aus alles klar Good. ah okay ich ich jetzt erst mal mit dem ich hätte hier rum weil ich keine kugeln mehr ja wenn ich mal eine minute hier draußen habe keine kugel mehr wegen euch kleinen mist oh, ich an ab hier, die meister schießt halt einfach ruhig zurück Was sagt mir dazu Aber wenn da Gar nicht mal noch Sachen aufsammeln, das finde ich sehr gut. Ich Steuerung ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber was du denn ein Pipper? Oh. Watt Szene, <lacht> komm direkt raus, du alles Leben hier töten. So läuft so, Patrone. das Patrone. jeder Rüstung kam einmal ausrüsten. Ist noch sehr an Fallout 4 alles ausgelegt. Was jetzt, weiß ich nicht. Für mich noch ein bisschen neu wieder ist, weil schon wieder eine ganze Weile her, seit ich Fallout und Benjo. <lacht> <What? lacht> irgendwie, wenn man AFK geht oder was. Gleich so auf und voll zu voller abrocken, ja. Yeah! Benjo mitnehmen, hallo. So, Wodka-Flasche, Blackwater-Bierflasche, da ist nichts drin. Ne? Die Flasche ist leer Trommel hat. Ist das das fast glaube ich irgendwie. Ich glaube auch, wenn ich hier von noch 100 Parts hochlade, das fast irgendwie schon das gesamte Projekt zusammen. ist er weg. Ich kann es gar nicht abwarten, andere Spieler zu finden. Ich nehme an, ich bin in noch so ein tutorial gebiet also. Aber nicht vorstellen, dass ich hier noch rumlaufen und noch niemanden gefunden habe. Ich. ich habe mich jetzt eigentlich schon zwei, dreimal irgendwie sterben gesehen. Also, ich traue dem noch nicht so. Vielleicht sollte ich in diesem Tutorial-Gebiet hier bis Level 100 hochgehen. Da habe ich bestimmt eine Chance da draußen. ne? Wir müssen nein, aber da ist wieder irgendein Häuschen. Mutterbeeren, hey, die kennen wir doch. Ich kenne wir die aus Fallout 4 oder Fallout 3. Fallout 3 habe ich auf diesem Kanal nicht gespielt, deswegen kann ich nicht sagen. So, hey, da kenne ich. So, kann ich das Ding fahren, nein. Schade. Einsame Hütte. Nennen wir jetzt um in meine Hütte. Oh Wilder Mischling Der war Level 3, gegen den habe ich keine Chance Der hat irgendwie so ein Krönchen Soll ich, äh. ich riskieren? was Wo ist das Vieh? Wo ist der mit der Krone da hinten? Hey. Also zwei. Ah, oh, da sind drei. Vielleicht da gar nichts aus, was? Okay. Ey, ne war für Jagd wäre. Schon ein Schritte. Zum Punkt kann zu lernen, wie man ja. Was? Das da 12. Oder? Ja, da hätte 12 war sagen. Sein Balken. Ich nehme mal an, das ist das Level, oder? Da haben wir sie jetzt. Das Leder. Kann konnte ich nicht lesen, was da stand. Wir haben Dings bekommen. Waffenwerkbank. Cool. Nachkampf Schlagwaffe. Ich kann eine Planke erstellen? Machen wir das mal. Oder? kriege ich ja auch Erfahrungspunkte, ne? Rufmesser, ja, die sind wahrscheinlich verbrauchen, ne? Auch wahrscheinlich dann jedes Mal ein Gegenstand verwerten. Dann kriege ich dann dafür Gegenstände, alles klar. Noch nicht, also wird schon irgendwann gemacht. Ah, und da habe ich auch gesehen. Ich den man da unten 53 von 155, das was ich schleppen kann, oder? Nehme ich jetzt mal an starren in maximale gesundheit regeln in strahlung schämen right away Ach ja da war ja was gott sammeln ah, okay Sehr cool. ich ob sie auch so zeitschriften also was geht die meine sachen hier erhöhen oh, hallo erfordert Skill 0 dein skill 0 ausgezeichnet äh, wo läuft dat? ja alter Ich tue halt nur so ein ganz kleines bisschen wegen. Ist schon zu viel. Austral ja, Vorkriegsgeld, Haberster äh... Geweih ja, Wie sehe ich ihn mittlerweile aus? in aber Da war auch mehr Schaden, das hier. Perfekt. Also ja. wie in Elder Scrolls Online mit der Maus dann kann ich so machen. Oh. und daran muss ich mich noch gewöhnen, dass das irgendwie Mausrad irgendwie das macht. Das war weiter, oder? ja weiter Warte mal. weil sammelholz alles erfahrungspunkte weil macht das noch mehr schaden nein und ein stück holz macht mehr schaden ich habe es selber hergestellt also natürlich Okay, ich würde sagen wir gehen weiter, ne? Kaninchen, leider Was ist da denn alles drinne? Okay, weiter Aber wir sind fast da irgendwo, ne? Ein paar hunde geschlachtet wir ein müll eingesammelt wir sind gewappnet für die welt und so mitten auf der straße so ein camp aufzubauen das ist nicht gerade die beste idee ich will mich als nicht ja wer jetzt hier nicht sagen dass ich irgendwie volle experte bin oder so war sagt ja nur ja, okay da ist die ich sehr viel besser. auf Logbuch, und paar Patronen. südlich von Bord 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber mutierte Tiere, durchgedrehte Bots und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, Feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortech vorbereitet. Sehen Sie das: die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Oh. Alles mit dem Cap errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem klar. Assistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung. Und ein bisschen Muskelkraft. <lacht> wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben. Sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Also, Ich habe gesagt, wir müssen die heute Spiel lang verfolgen. also wie den eigenen Vater in Fallout 3.